Okay, ist an. W warte, warte, warte, warte, warte, warte, warte. Okay, bin drin. Dann mache ich das, dann ja, okay. äh, warte, warte, ich parke ich park nochmal noch mal ein bisschen. Oh, die kommt schon direkt! <lacht> Hallo. Guten Tag dir. Ja. Sie sind höchstwahrscheinlich der Reporter, ja? So. Ich bin der Kameramann. Ja, folgendes, Sie können nicht hier draußen fotografieren, weil die Glück oh, so ist, das ist, ist das drin. Die ja. wird drinnen sein. Das draußen wird nur noch alles weitere besprochen, weil es wird noch ein Angeklagter. Ja, gucken Sie mal. Guten, da, Tag, da. guten Tag, guten Tag. Akoste meinen Namen. Ich bin der leitende Richter ja. in diesem Prozess. Ja, Mai, Joshua Meyer, guten Tag. Also, Sie dürfen den Prozess beiwohnen. Nicht so, also, wenn fotografieren, dann ohne Blitzlicht. Ja, kein Problem. Ja. Achmed, achmed, komm, wir, wir bringen das. Ey, komm, komm, komm, bestimmt die Kamera raus. Zeit für ein Interview. Du? Ja, was, was, was, was, was? So, guten Tag. Ich befinde ich mich hier momentan bei der UN-Hauptzentrale. Und hier haben, haben wir es eben. Hier haben wir einen Peacekeeper. Können Sie uns vielleicht eine Frage beantworten für den heutigen Tag? Ja, kommt drauf an, ich bin der Richter. Ach gut, äh, wie lange sind Sie schon ein Richter? <lacht> ich Leute, ich bin Richter seit oh, 2003. Okay, haben Sie denn schon viele solcher Fälle bearbeitet in der Zeit oder sind Sie jetzt erstmal komplett neu in diesem Gebiet? Ich bin, also es wäre das, das wäre der erste Gerichtsprozess als Richter von der UN. Deswegen. Das. Okay, gut. Dann bedanken wir uns für das Interview und Cut. Mach's aus, mach's aus! Dem Gelände Highland und hier wohnen wir einer Gerichtsverhandlung bei. Hochaktuell befinden wir uns gerade im Krisengebiet. Es gibt wieder einmal mal ein Verfahren und wir haben hier neben mir einen Oberstleutnant. Oberstleutnant, wollen Sie sich kurz vorstellen, was Sie so bei der Bundeswehr machen und wer Sie genau sind? Natürlich, also mein Name ist John Hondo, ich bin Oberstleutnant äh, und Infanterist bei der Bundeswehr, ähm, bin die momentane Einheitsleitung und wie gesagt leite die Infanterie. Okay, also ein Kommandant hier, wie beurteilen Sie die UN hier in diesem Kriegsgebiet? Glauben Sie, die Arbeit von der UN wird zu Recht hier ausgeführt oder denken Sie, dass das alles unnütz sei? Ähm, die Arbeit der UN wird schon, ähm, wird schon rechtens ausgeführt, heißt äh, es ist gut, dass die UN hier ist, weil, ähm, wie wir jetzt sehen an der Gerichtsverhandlung, ähm, es würde nur ein Chaos enden, würde die Bundeswehr und äh, die US äh, das jetzt untereinander erklären. Also, ich bin schon froh, dass die UN hier ist. Gut, vielen Dank, Herr Oberstleutnant. Wie wird Ihr Vorname ausgesprochen? AJ. Nee, kommen Sie mal AJ ist der Rotzer. Sie sind äh, welcher Rang? Private First Class Der United States Marine Corps, in, welch, in welcher Abteilung? Schau äh, Scharfschützen Scharfschützen, gut. Also, Entschuldigung. Tauchen Ihnen nach § 55 SDPO des deutschen Strafgesetzbuches belehren? Okay. Also Sie, äh, Sie wissen, Sie müssen keine Aussage tätigen, wenn Sie sich selber oder jemand, mit dem Sie verwandt oder verschwägert sind, belasten, richtig? Ja. Perfekt. So, dann würde ich den Anklägern gerne erst die Chance geben, Fragen zu stellen und dann würde ich danach äh, Fragen stellen. Ja, dann äh, die Ankläger bitte. Hier ist wieder Jimbo Costa, CNN, live vom Ort des hm. Geschehens. Highland, wir finden uns immer noch in der Gegend von live läuft, schon? Die können Sie auf dem kleinen Bildschirm oben links sehen. Wir haben hier einmal General Walmar, das ist der General der Streitkräftebasis, hier bei uns zu besuchen. Herr General Weimar, wenn die UN gegen die Meinung, die allgemein herrschende Meinung von der bundeswehr äh, entscheiden würde, das heißt, falls die UN eine Entscheidung trifft, die missfällt, wie würden Sie denn reagieren? Würden Sie die UN überhaupt noch als unabhängige Situation betrachten oder würden Sie das dort komplett aussteigen und nicht mehr weiter Kontakt mit der UN haben wollen? Ja gut, es kommt halt immer auf die Situation an, äh, wie, sich, äh, wie sich das Ganze, äh, wie das Ganze verläuft. Äh, wenn man bestätigen kann, dass äh, die UN wirklich äh, bestochen wurde oder irgendwie äh, unfair gehandelt hat, parteiisch war, dann äh, ist die Sache dann natürlich nochmal äh, klar festzulegen, dann kann man in die UN nicht mehr vertrauen. Aber so wie ich bisher Bekanntschaft mit der UN gemacht habe, ist diese normalerweise neutral, was auch gut ist, und entscheidet dann auch normalerweise im richtigen Falle. Es gab bei uns schon eine Gerichtsverhandlung mit der UN und dort war sie definitiv neutral und deswegen hoffe ich auch dass sie weiterhin neutral bleibt. falls sie sehr unneutral sein sollte parteiisch dann wird natürlich äh, kein vertrauen mehr in die UN gesteckt natürlich vielen Dank Das war General Weimar und Jim Acosta live Mottos geschehens wir mit sie einigen wir ein Interview machen Sie können nachträglich dafür an anfordern dass sie zensiert werden und ihre Stimme verzerrt wird Das mhm. müssen die nämlich schwer. Ja. So, Ahmed komm hier, komm hier zum. Monitor. seine Stimme ho so hoch pitchen, dass es eine Mickey-Maus-Stimme wird. Achmed, meine <lacht> der Güte! Der Le der Monitor, was hast du gemacht? <lacht> der hat den Monitor in der, wird glaubst, der das waren Der ist in zwei gebrochen. Achmed, ich Leute von der ja, Egal, egal, Ahmed. komm her, stell dich vor das sind mich. Die einzigen. So, hier ist der Costa live aus Highland und wir finden uns hier mitten in der Gegend. die eine und sind's und wo wo einen unverzeihlichen Kauft. Nichtsdestotrotz wird der Richter sich jetzt beraten. Wir sind gespannt, was der Fall ergeben wird. Die Verhandlung ja, nein, geht jetzt. Okay, doch war das. Sie haben auch voll die malischen Kameras. die können schweben. Sag, wenn es losgeht. Jetzt. Ganz im Stativ drin in Highland bei den Vereinten Nationen. Der Richter hat sich jetzt zur Beratung zurückgezogen und wird bald antreffen. Die Güter sind schon einigermaßen hochgekommen. Wir haben alles soweit für Sie auch nochmal aufbereitet. Das kann meine Kollegin im Studio nochmal für Sie erklären. Und gleich geht es weiter mit der Live-Veranstaltung. Entschuldigung, der Und der gefährlichen Körperverletzung. Er wird zu einer Geldstrafe von 30.000 Dollar belangt. Und äh, interne Strafen wird mit ah, ja. nach Absprache mit den General das auch tun. geben. Ja, macht es Welche, durch. kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, muss muss äh ja, die Command Chief ab and Schiefabend, ab, Abend, Ah, ab, Chief Abend, noch, Ah, ihn noch, ihn noch die noch nicht. Ja, ja. <lacht>. Sultan, <Narrirement lacht> <unterwegs> so mal so schreien Sie mal nicht so man hört, Sie bis hier drin, danke. Damit ist die Gerichtsverhandlung beendet. Guten Tag, hier ist hier Jim Acosta live von CNN in Highland. Die Gerichtsverhandlung ist, wie Sie bereits gesehen haben, abgelaufen. Die Gemüter sind erhitzt. Es ist so, dass viele Leute unzufrieden sind. Wir haben hier einen Private First List vom United States Marine Corps. Wie schätzen Sie denn die Gerichtsverhandlung an? Glauben Sie, dort ist alles mit rechten Dingen vorgelaufen oder glauben Sie, dort wurde gefuscht? Da ja, wurde auf jeden Fall gefuscht in meinen Augen. Okay, können Sie das begründen? Ja, natürlich, von Seiten der Bundeswehr. Ähm, da gibt es mehrere Anschuldigungen auch jetzt gegen die äh, USMC, die schon mal gar nicht ins Bild passen. Die welche Aussagen mit, äh, unparteiisch etc was immer, immer, in der komplett in den Raum geworfen wurde. Sie haben in dem Moment nur versucht, die USMC schlecht darzustellen vor der UN, was meines, was meines Erachtens nach komplett irrelevant und komplett unnötig war, solch eine Aussage. Vielen Dank, das war Private First von der Force Recon und wir werden gleich zum nächsten Interview übergehen. Kuck.